Würdest du sagen, dass der CMS-Karten dieses Jahr ein Erfolg ist und würdest du dir wünschen, dass nächstes Jahr wieder so ein schönes tolles Projekt äh, gemacht wird bzw. realisiert wird? Also ich bin äh, dieses Jahr zum ersten Mal logischerweise als Aus oder was heißt logischerweise zum ersten Mal quasi als Aussteller auf der Cebit. Mhm. Ich bin im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch als Besucher hier gewesen, habe auch letztes Jahr gesehen, dass es schon einen Stand von der Drupal Initiative gab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 hier zu sein. Es macht Spaß, in der Community zu arbeiten, hier die Leute kennenzulernen von anderen CMS, auch wirklich den direkten Vergleich zu haben mit den cms systemen Muss man ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall wieder. Sehr gut, wirklich, ganz schön. <lacht> definitiv, ja. Wenn wir wieder eingeladen werden, auf jeden Fall. Also ich in meiner Funktion als Standpolizei sehe das Projekt definitiv als vollen Erfolg an. Ich kriege positives Feedback von allen Systemen, auch von den Leuten, die außen rumstehen. Die Leute interagieren miteinander, was sehr cool ist, weil sie einfach einfach sich kennenlernen, die anderen Systeme einfach mal einschätzen können, sehen, wo sind deren stärksten Vorteile. Die Systeme, die bisher nicht auf einer Messe waren, können einfach herausfinden, wo wollen eigentlich die Leute hin, was sind deren Bedürfnisse, können diese Erfahrungen auch mit nach draußen nehmen, können aber auch mal einen Anwender verstehen, warum der sagt, ich habe mit eurem System schon gearbeitet, fand es aber nicht so gut. Und von dem her finde ich so einen Stand ganz wichtig. Ich war schon zweimal auf der Messe mit Rupal und ich würde nächstes Jahr definitiv wieder mit da, äh, dabei sein. Auf jeden Fall. Ja? Definitiv, wir sind dabei. Finde ich sehr gut. Uh, man kann auch mal direkt vergleichen. Man, kein CMS ist das universell bestes, gibt es nicht. Es sind immer spezielle Anwendungsfälle und so kann man halt auch Leute, die ankommen und fragen, kann man halt zu entsprechenden Systemen dann auch weiterleiten und sagen, guckt euch das nochmal an, das ist vielleicht das, was ihr besser brauchen könnt." Mhm. Und das Ganze, wie es hier aufgemacht ist, das Feedback von den Besuchern, doch positiv. Kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, ja, man zeigt halt eben auch Leuten, was für Möglichkeiten das System eben bietet, die man sonst vielleicht gar nicht angesprochen hätte. Mhm. Das hat der Vorteil so einer Messe.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 Und mir gefällt das halt, dass das alles so offen ist, dass die ganzen Content Management Systeme wild durcheinander hier rumstehen und ja. Ich finde den CMS-Garten super, weil wir haben unheimlich viel Resonanz hier. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute zu den CMS-Garten kommen. Und ähm, ich hoffe, dass er weiter existiert. Auf jeden Fall. Ich denke, das Konzept hat sich bewährt. Ja, also auf alle Fälle. Es macht dir unheimlich Spaß, den ganzen Tag zu stehen. Es sind viele Leute, die sich interessieren, unheimlich viele Leute, die sich auch informieren. Und das ist, ist eine tolle Sache. Das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das hat auch viel, viel Zulauf, ist viel Aktivität hier. Das ist schön. Ja, also ich fand die in den CMS-Garten sehr produktiv, weil die, die Kooperation zwischen den Systemen und, der, und die Kommunikation und die Vernetzung zwischen den CMS-Systemen,